Wir müssen mal schauen, die Höhen, das ist, was werde ich das Höhen haben? 15 Meter. Da hinten ist Oberkanten. Also gleich 15 Meter. Die Bude war einmal riesig, oder die Ruinen sind immer noch riesig. Also was das einmal wo? Irre einfach. Und das war voll komplett. Einen schönen guten Morgen, holen wir es nochmal. sie sind gerade die SD-Karten verabschiedet. <lacht> Keine Ahnung was der kennt wird. Ähm, ja, morgen ist es eh nicht mehr, es ist schon 11. Wir wollen schon ein bisschen Workout trainieren. Und wir haben noch ein bisschen noch von gestern alles zusammengegraben, weil es doch länger gedauert hat. Bei uns geht es heute noch Rieka. Genau, Rieka. Wir machen Sightseeing, Enduro und Lost Places Tour. Ja, ähm, hoffe, es wird ganz cool. Genau. Ähm, wir haben gestern Nacht eigentlich noch etwas rausgesucht, was wir so brauchen. Das Ganze machen wir heute mit E-Bikes, mit unserer Conway, mit der EWME. Ich bin ausgestattet, sogar mit Lampen. Ja, es wird nicht so lange dauern, hoffe ich. Nein, ich für ein Lost Place. Und Deswegen haben wir die gleich aufgebunden. Ähm, zur Tour selber, ewig lang wärst du nicht, gell? haben wir gesagt. Nein, aber äh, aber man muss das Ganze schauen und wir verbinden es immer, wir schauen jetzt etwas so was wir nicht und hängen dann gleich ein paar Träts dazu. Und das ist ganz eine coole Sache. Und wettermäßig. das, so das gedacht, also? da? Genau. wenn es regnet ist, ist es voll warm gerade Ja, es ist so schön Brutal. Aber also. eben wenn es zu so Hause ist, ist es in der Stadt erstens grausig und da ist es salzig. Ist einfach. Ja. Und cool, ja. Genau. Von dem her haben wir das auf den Tag draußen. So, jetzt packen wir es so. Ja. da hinten herrscht, das sind nicht die jungen Ziele da. das sind irgendwas Kroatisches. Äh, wir sind jetzt auf Abatia durchgefahren. loka Joker hätte geht es heute hier bei uns. Mit Mutter Motor ist es halb so schlimm, weil es richtig schwül ist. Also fast schon Urlaub. Abatia ähm, ist eine mega Stadt, die müssen sich unbedingt ein schauen. Irgendwie als Hitzbüll von, von der Kwarner Bucht oder von Kroatien, gell? Ja. Also richtig heftig und Mordsherren heißen und so. Richtig coole Sache. Ähm, ja, bei uns geht es jetzt gleich wieder weiter und Richtung Reek, eigentlich, gell? Genau. genau. Warte zum Tag. Das ist super, schön, das ist schön. So, wir sind in Reek angekommen. War jetzt super cool. Durch ein Baustelle sind wir auch durchgekommen. Da waren wir mal vor gewesen, aber die sind da total entspannt. Ja. Ähm, ja, wir stehen jetzt auf der anderen Seite. Von der ganzen Kahner Bucht, weil wohnen da mir da enten. Das ist der Utschka und schaut echt von da auch richtig cool aus. Also richtig, richtig da kann cool. Na, Nein, uh, ja gut. Deswegen haben sie durchgeschweißt mit nicht die Also von den her. Ja. Ähm, los ist da auch gar nicht so viel. Gutes Wetter ist auch nicht das Treppfeder leicht. Also ja. von dem her, wir haben nicht immer blauen Wetter, aber einen blauen Himmel bei uns und schönes Wetter. Aber es ist überhaupt nicht kalt und deswegen ganz cool da. Ja, jetzt sind wir eigentlich mitten in Rekerinnen, ich habe keine Ahnung wo. Und es ist echt wachs, also die Gebäude und so, wie ihr im Hintergrund seht, so richtig Geheim. also richtig cool. Und es geht auch mega zu. Also, da lebt die Stocke. Geht richtig zu. Ja, es geht Tag. echt richtig also, zu. Ich mag es ja einfach so, wenn du hörst, ist es immer wieder schnell. Echt wachs. Und echt voll skurril, also die Bauten und so, die hoch in Reker. Ja. Jetzt nimmst du dich unbedingt am Müllschrank und seht es sehr, wirklich crazy. Ja. Gut, wir fahren jetzt weiter, ein bisschen am Berg auf, und dann werden wir uns einen kaffee gönnen. Ja. Wir sind jetzt in Rehka beim Hof und kommen. Also da kommen wir jetzt her, unsere Schiffe, was da so stehen. Mit denen vorne wir fahren wir vorne mir die Maus. Und das auch. Nein, Spaß beiseite, das sind Privatjachten und die sind richtig krass. Also ich habe zwar keine Ahnung von Schiffen, aber ich schaue einfach sauteu so aus und ich schaue so sauber aus. Also, dem was das herrscht, der pflegt das Zeug richtig. Äh, mega cool, mega beeindruckend auf jeden Fall. Das wird sich unbedingt anschauen in den Hofen. Bei uns ist leider halt wenig los, aber das sind ehere Teile einfach. Und dieses ist jetzt dreistöckig, Die hat nur einen Stock drauf. Ganz oben ist sogar Pool mit so einer Staude und so. Und jetzt mit unseren E-Bikes. Wir fahren nicht mehr so auf. <lacht> Nein, ist eh gut. Und echt krass. Also richtig, richtig geil. Also so echt, das ist die größte was da steht private die ist so lang, da hat es mir einen Balken von Naku aus, wenn ich da vorbei radel. das ist nicht nur groß die Schiff, das ist abnormal das ist eine private, auch wenn man es gerade also das ist irre einfach was sich da abspielt, also wirklich krass, Ich habe ein paar so Häfen angefangen von Sanremo und so, das sind auch große aber die ist jetzt echt nur noch heftig, also das ist richtig krass. wir sind da oben, Wewivrrrrrrr -we heißt das da ich hoffe ich das richtig aus ähm liegt auf so 430 Meter über Adria total schräg, komplett auf alles gebäude von Valo Alpino also echt coole Lost Places und eine richtig gute Aussicht aus ja. da zieht zwar mal das Regen Reiche, 60 da vorne aber, wirklich geile Aussicht also da ganz vorne ist die Insel Krück. der Übergang halt dann noch und da die Kulissen ist auch richtig cool jetzt schauen wir wieder wie der, wie der Traildorche die Aussicht ist gar nicht so schlecht für 400 Meter ähm, wieder der wärst und ja, vielleicht finden wir noch ein paar coole Los Places und dann gehts finde ich eh schon wieder zurück a. wir werden irgendwann einen Kaffee zwischen Vicky macht noch eine Storyline, hier ist Making Off und schauen könnt ihr das dann auf jedem Kanal Das ist total cool. Ich seh, das seht Alle ja. um ähm, überall Valo alpino Geschichte und das mitten in Kroatien könnt ihr mal nachlesen im Internet, warum das so ist. Äh, Mussolini hat da ein bisschen weitergebaut. Ja, war damals ein bisschen eine Freizeitbeschäftigung, muss man sagen, weil einen Einsatz hat nicht wirklich gehabt. Wir nutzen halt jetzt die Wege, die sind ganz cool. Den kann man her zu mir. Ja, bist du da? Super. Ähm, die wir jetzt doch und wenn E-Bike sowieso ganz sein. Es geht aber leicht auf und nieder, man hat ewig viel Trailbett und verliert total wenig Höhenmeter. Und so können wir an, die 400 Höhenmeter abfahrt viel wie fast 10. Ja, also mein E-Bike ist cool. echt optimal. Ja, das? Gut, ja. Ja. Wenn man es mag. <lacht> Am Trail, da habe ich jetzt auch bauen müssen, weil es sieht mir da gar nichts. Haben wir ein altes Kraftwerk gefunden, also vermutet am sind, oder? Was sagst du? Und richtig geile Gumpen. Wow. Also echt heftig. Also glasklares Wasser. Da Obtun geht mal. der Bach hoch und da oben ist dann unser Trail und da sind wir können. Genau. Und da hinten oben sind alles alte Bauten. So, ich steige jetzt da gerade zu den Gummtendorren und ich will nicht, auch keine mit fürs Wasser gehen aber echt richtig krass einfach und wow und da ewig tief wow also das ist echt wie wenn du meinst du bist in Riebiger, das ist so ja riebig, echt schräg. Jetzt gehen wir auf Expedition. Ich dachte, das war ein Wort, der da Ja. deswegen mal, hier die Lampe noch nicht gemacht. Natürlich so. in die Kommentare schreiben, was es in oder X Ja, genau. Also, heute, ja, kam nicht mit dem Radl auf den Weg. Dann. Boah, krass. war wow, riesig. Aber riesig. Aber boah, wow, und die ist immer noch riesig. Boah, wow, das sind Riesendonnen. Das sind Riesendonnen. Wow. Die brauchst du dann... nicht. Wow. Boah. Na sogar markiert schau, da geht der Weg auf. Mhm. Oder hinten eine. Wow. Das Wasser gefasst worden. Wow. Wo immer das hergekommen ist, aber gehört haben, wahrscheinlich weit oben irgendwo. Ist du so hinten aus, ne? Dann mach der Kurve noch. er gar nicht mehr auf, gell? Hin, ja. mhm. Jetzt dann. Mhm. Danke. Da heißt aber noch einer hoffentlich nicht yeah. Gott, dass ich kein Kroatisch komme Weil da steht was drauf Ich yeah. möchte nicht wissen, was das heißt ähm, Ja, da ist eine Straße auf. Ja genau, da kommt man auch wieder zurück. Ich haben wir, oder? Huch! Ihr seht es der vorbei Und vor der rechten das über die durch. Links und der Bach Der ist mega. Genau. Und da schaut's, es uns wieder vor. Du einmal die Höhen, das ist, was weißt du, das haben? 15 Meter, da hinten ist Oberkanten, also leicht 15 Meter, die Bude war einmal riesig, oder die Ruinen sind immer noch riesig, also was, ist das einmal wo, irre einfach, und das war voll komplett. Stüt? Ja. Jetzt war die Essen heute, im Dorf wir spielen Fußball. Ja. Das ja. war ein Ja. War guter Trail, Ja, war eine lustige Tour. waren echt krasse Eindrücke. Uh, cool, dass ihr dabei gewesen seid. Mhm. Ja. Geht weiter. Vielleicht machen wir morgen noch was. Schauen wir mal. So ja, aber auf alle Fälle aus, für die, die was so auf ein Flussblässe und heute halt einmal so. So ist es in der Stadt. Genau, also genau in der Stadt das ist es gleich gleiche Gaudi wie Trias gewesen. In der Stadt echt voll die Hektik hinten, mega ruhig und oben ah. ewig für Bienen über die Bäume. Da ist Zugang, mhm. weil das war von da. ja, das Blüten da. Also echt das ist und schön. so. Mhm. durch das, du ich müsste nicht voll auf das. Ähm, kommt man das dann auch gerettet zum Abgehören, wenn man gut geschlitzen. Ja. Genau. Und jetzt haben wir es. Das zum zum Mal. Mal. Also, Passt. bis zum nächsten Mal und dann einen Daumen nach oben. Genau. Und kommentieren muss das für ja, genau. Gebäude sein. Auf alle Fälle.